Ist es dein Gesicht im hellen Neonlicht oder die Figur, vielleicht auch die Frisur? Reicht sogar dein Blick und bei mir, da macht es Blick, Ist es deine Art, du bist so cool und smart. Ist es sogar dein Shirt, das nicht so betört? Liegt es an deinem Charme, an dem Tattoo auf dem Arm? Ist es nur Illusion oder gar Magie, so verwirrt wie heute? Du bist so wunderschön, du Schwiegermutter Traum Ich könnte dich so klauen, komm einfach mit zu mir Auf eine Cola, auf ein Bier Ich weiß nicht warum, du haust mich einfach um Ich kann nicht widerstehen Du bist so wunderschön, du Schwiegermutter Traum Ich könnte dich so klauen, mach was du willst mit mir Ich klebe fest an dir, ich bin lieber duft sein Hormon, der tief sonore Ton, bin ich gar verrückt oder nur von dir entzückt, macht es dein Temperament oder das karierte Hemd, und unbewusst deine Haare auf der Brust, vielleicht bin ich vernarrt, in dem drei Tage bat, deinem eigenen Humor, es kommt mir so komisch vor, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht warum.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 Dein so markantes Kinn mit dem Grübchen mittendrin macht etwas mit mir, das ich einfach nicht kapier. Dein Schritt beim Tango-Tanz lebt durch eine Eleganz, wie du mich berührst und in deine Richtung führst. Ich weiß nicht, warum du haust mich einfach um, ich kann nicht widerstehen, du bist so wunderschön. Du Schwiegermutter-Traum, ich könnte dich so klauen, Komm